Herr Präsident, der Bundesrat, äh, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich kann Sie äh, beruhigen, Herr Präsident. Das war das Letzte äh, meiner entsprechenden äh, parlamentarischen Vorstöße des heutigen Tages. Aber ich muss gestehen, äh, ich bin ob der bundesrätlichen äh, Antwort eigentlich äh, nicht einfach nur enttäuscht, sondern eigentlich konsterniert. Konsterniert wegen der Kälte, die diese Antwort ausstrahlt, wenn es da heißt, die Forschung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 vor allem bei den Jungen. Und das ist für die Betroffenen insofern belastet, weil sie nicht mehr arbeiten können und dann einfach an die IV verschoben werden. Und darum könnte Forschung Sozialversicherungskosten vermindern, für die genau wiederum eben dieser Staat aufkommen muss. Ich meine, diese Menschen sollten nicht einfach alleingelassen werden. Ich meine, es ist falsch, hier einfach zu sagen, es sei Sache der Fachorganisationen, sich um diese Personen und insbesondere auch um die Familien, die darunter leiden, wenn sie ein solches Kind, ein Jugendlicher bei sich zu Hause noch haben und nicht mehr arbeiten kann, nicht mehr etwas in der Freizeit unternehmen kann, wenn sich diese Familien auch darum kümmern müssen. Die Politik hat sich auch um Minderheiten zu kümmern. Und äh, seien sie noch so klein, für die Betroffenen wäre es etwas mehr Empathie ein willkommenes Zeichen gewesen. Und dazu kommt die Gefahr, dass wenn wir nicht über Forschung nachgedacht wird, das Problem immer größer wird und schließlich finanziell stark ins Geld geht. Die finanziellen Auswirkungen sind jedoch nur ein Teil davon. Entscheidender sind die Schicksale, die von diesen schweren chronischen Krankheiten betroffen sind. Schade, dass hier der Bundesrat diese Chance verpasst, etwas mehr Herz zu zeigen. Ich sage es Ihnen auch deutlich, Herr Bundesrat, ich habe in meinem Umfeld zwei Personen, die von diesem Krankheitssyndrom betroffen sind. Es ist keine Betroffenheitspolitik, die ich hier mache. Aber wenn ich sehe, wie diese Personen leiden, wie sie abgestempelt wird, dann bin ich schon der Auffassung, dass wir eigentlich nicht mit einer Motion, sondern mit einem Postulat, wie es hier daherkommt, die Grundlage schaffen, dass wir diesem wachsenden Problem mit dieser Krankheit entgegenkommen können und dass wir dann eine Grundlage hätten. Ich bitte wenigstens meine Kolleginnen und Kollegen, dieses Postulat zu unterstützen. Das Wort ist frei für die Mitglieder des Rates. Herr Bundesrat.